Die Spindrack-Regulationstherapie ist für eine effektive und nebenwirkungsfreie Behandlung in der Physiotherapie gedacht. Das Gerät ist sehr vielseitig einsetzbar und entfaltet eine entsprechende therapeutische und sinnliche Wirkung. Unsere Wirbelsäule und die Gelenke stehen immer unter Druck, egal ob wir stehen, gehen oder sitzen. Wärme, Bewegung und Körperdienung. Sind traditionelle, über Jahrhunderte erprobte Methoden zur körperlichen Gesunderhaltung. Die Synergie aller drei Komponenten lassen Erfolge erzielen, wie man sie kaum zu hoffen war. Im Zuge der Behandlung kommt es zu einer Streckung der Körpergelenke, Sehnen, Muskeln und Faszien. Es öffnet sich der Wirbel- und Gelenkspalt und Knorpel- und Bandscheiben finden mehr Platz. Dazu können die Schwingungen eine Repositionierung von Wirbeln und Bandscheiben sowie eine Rehydration der knoppelmasse und eine vermehrte Durchblutung fördern. Die Ursachen der Rückenschmerzen können vielfältig sein. Die spieltrack regulationstherapie passt sich jeder Situation an. Durch eine Dehnung der Bauchmuskulatur lassen sich viele Rückenschmerzen beseitigen. Eine vorsichtige, leichte Dehnung in Kombination mit den rechtsdrehenden Schwingungen kann oftmals Wunder wirken. Haben Personen Schwierigkeiten auf dem Bauch zu liegen, können die Anwendungen auch in Rückenlage durchgeführt werden. Mit wenigen Handgriffen ist das Pintrac-Regulator umgerüstet. Die Funktionen wie Traktion, Schwingung und Wärme können therapeutisch sehr gut angewendet werden. Die Arbeiten des Therapeuten werden dadurch wesentlich effektiver und auch leichter. Er braucht weniger Kraft und Zeit, um zum Erfolg zu kommen. Bereits nach der ersten Anwendung stellen sich wesentliche Verbesserungen ein. Um aber dauerhaft erfolgreich zu sein, ist eine zehnmalige Anwendung von Vorteil.